Und willkommen mein name ist an die und ich begrüße euch zurück zu let's play tells was die definitiv edition in der letzten folge haben wir voll auf die fresse bekommen nach dem ersten kampf in diesem gebiet und ja was zum teufel ist damit schon passiert ähm, wir haben diesen ein typ mir verfolgt äh, boah, ich weiß noch seinen namen ey. Na, muss ich wieder ja aktivieren ich habe seinen namen vergessen ja einen bösen typen war wie hießen der noch mal liegt, hier, liegt mir ja gerade auf die zunge war aus nee. Nee, so ist das wie ich von ihr ich würde gerne sie steuern wenn es geht Pferde, raptor hat alter ja ich habe gesehen sie kann einen arzt in der luft einsetzen basisart wir kriegen ja ganz schön auf der fresse ne? also ich jetzt nicht so dolle ne? haben keine heiler und so würde gerne sie ein bisschen ausprobieren aber so wie wir auf uns gerade kriegen geht das glaube ich nicht ja, da klingt schon einfacher Okay, sie kriegt wieder dauerhaft Sachen. weil sie jetzt halt mit dem Level noch hinterher. in dem Level nämlich ich mal an, kriegt sie jetzt so viel, ne? Alter. Da hat sie gelernt. Luna, okay. dreh dich Kopf über in die eigene Aktion, verpassen den Gegner fortwärts äh, Ich muss mal. So. Sichelschlag sicher mond bringen und lande auf den gegner Schwinger landet im form eines folgen muss dann dass wir ja so für teilen. mond das ist hat ja aber schon die gegner sind ein bisschen bisschen hardcore findet ihr nicht auch jeder mantel ja okay ich glaube die acht punkte werden es jetzt auch nicht so bringen noch deutlich mehr verteidigung habe ich so gefühl jetzt überleben apropos darum gehen wir noch mal runter und heilen uns ah gott nie wenn ich jetzt einsetzen funktioniert alle. Oh gott was sind hier für sachen die auf mich losgehen Golden, so wie ein Jojo. -Oh. Oh. Juri feigt mich hier schon wieder. Der rett natürlich schon wieder weg. Ja, das ist eine Menge AP. Bei ihnen kann ich wenigstens lernen, ja, wo ihre angefallen sind. Okay, da hätte ich gerne klinge äh. Luna Orkan oder Luna Zahn. Ja, dazu nach oben, alles klar. Boah, ausgerechnet. Was war da? War auch ein Bad. Ah okay. Ah oh nein. Oh. Sicher Axt, alles klar. Äh, Reflexion und Rolle. Ich habe habe ich verloren. Ah wegen. Oh. Äh, ich hätte lieber HP. Zauber wirksam. Oh vergesst exo alles klar na komm ich anders so glaube ich die gegner truppe die mich erledigt hat nee. Nee. Soldat hat Also da die sind die hat Geräusch machen. So, warte mal, wo war ihr Dingens? Luna Okan. So, komm mal ja. Was so, hat das funktioniert? Das sah jetzt nicht so als hätte das funktioniert. So, der Augen ist da, perfekt. Oh, sie hat einen guten angriff für ein dingens also dazu so. oh, junge warum ist denn das hier so schwer wenn die gegner ein bisschen runter scalen können dafür dass wir jetzt hier nur zwei nur ohne Heiler durch die Gegend rennen möchte ich mal nur anmerken, weil ne? schon ein bisschen overkill. Ja. Ich will noch nicht da ganz raus. Okay, treffen wir die anderen wieder. Oh, Oh, wie wird Rita darauf reagieren, wenn sie herausfindet, dass sie die Drachenritzerin da ist? あれボスなんぞになめられちゃいけねえとか こんにちは。僕カロルエステリーゼって言います。僕らはエステルっ<笑><笑><笑> 愉快な klar, wir hatten geheim Jedes mal. やっ ist ステルジェジュレフ。<lacht> <Hey. lacht> それ ich so. ah, ja. genau Boah. ist doch so. Ich auch uns an. どういや。ラピド Du hast es mit Freunden, als wir gestorben sind im letzten Part? Ja. hat hat den folgenden titel erhalten bester kumpel und für hat sich der gruppe angeschlossen nein wieder vereinigt wird doch beides <lacht> Ehrlich? Ich bin mir ich bin nicht nicht und er hat eine menge sachen wahrscheinlich und ja er kann auch schwerter hier ausrüsten so, ich habe gehört Flint ist nur in der ps3 oder also in dieser hier version spielbar aber ich dachte er wäre erst sehr viel später spielbar und weiß ich nicht ähm... keine Ahnung, ich dachte irgendwie, ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich gedacht habe. Mal gehen wir mal kurz zurück. Hier muss man noch ein bisschen erkunden. Ne so, jetzt dürfen wir aber nicht so schnell frecken, ne? Was du in dämon zahlen? Und erste Hilfe. Setzt darauf, denn unsere Truppe hat war ja schon mal awesome sieht auf jeden fall so aus ne? wo ich mir nicht vorstellen kann dass da irgendwie immer unsere truppe ist Wegen story und so ich glaube er war nur bestimmte zeit lang immer spielbar im original in der xbox version ja, vielleicht ist er auch schon dauerhaft da schon mal gut nein abstellen das. So also ein bisschen davon weiß ich nur. Ja, natürlich auch wieder erstmal ein ganz paar Sachen. Ja, ein paar sehr klassische Angriffe, merke ich. Gerade Dämonzahn, Tigerklinge. Ich glaube, ich gerade gesehen. Ja, Tigerklinge. So, jetzt kommen wir ja sehr viel einfacher durch. feltwebel war irgendwie komisch erst haben wir den titel und also was für den bekommen dann stand da mhm. wir haben den dings bekommen wir haben den charakter <lacht> er hat schon mehr hm direkt die besten die ausrüsten ne? ich weiß nicht ob dadurch level ups irgendwie beeinflusst werden oder so aber ich nehme es mal ein bisschen an da ne? so, sind diese magier gegen die wir auf die fresse bekommen haben die würde ich gerne auseinander flügen tp wir müssen ja pflegen eingestellt oder nee, gut da glaube ich dich schon ja. Also nur zwei schläger hat finde ich ein bisschen doof So also sondern nach Nahkämpfer, ne? könnte es doch ein bisschen besser werden ich habe ich habe Okay. Äh, wo sind diese Magier, die mir gegeben habe die muss ich erledigen. erstmal hoch hochheilen. das ist bestimmt jetzt weg. Ne? ich bin mal in diesen einen Wald weggegangen. Der Heilspeicherpunkt war dann auch auf einmal auch weg, wo ich ich wollte da eigentlich trainieren, aber ging nicht der Heilspeichpunkt weg war da fand ich voll doof hm. ja, ich muss jetzt mal meine dings wieder hier kaufen Wenn wir schon dabei sind Dann haben wir jetzt neue synthese sachen glaubt nicht immer noch dingen eh? Ich brauche immer noch Leder, CS Leder. Okay, dann haben wir wo alles. Komm jetzt hier runter. Nö. Noch ich will immer noch diese Magier sehen, ich muss ja auch erkunden treffen und so. Du ob der Ding gesehen, so, da sind sie. Na, wart. Hey, jetzt kriegt er aufgefasst. Komm, du mal. Her. An Dingensart. Oh ja. Nein, du kommst hier ein. Ja, den sagt's, Äh. gestochen, man sagt sagt Alter, ganz schön viel tp zurück Pro 20 prozent wieder prozent wieder okay 誰かをさ、騙らせてよ。ミスって何ですよく<笑> <ちょっと理解やりすぎ。笑> <笑> <と、ちょっと理解やりすぎ。笑> <笑> Da so, haben wir ja alles ne. Es gesehen, haben wir gegen die gekämpft. Ich guck mal nach, bevor ich da reingehe. Scheren Schnabel. Die, ja. Dann hier ja. So gehen wir nach oben oder nach unten gar nicht mal irgendwann bei Dark Souls ab oder down so ich so mal recht ich will doch nach unten weil unten kommen wir irgendwann an also wäre ist dann auf jeden Fall nach oben sieht doch richtig aus bestimmt wahrscheinlich kommen wir ja nicht durch ne irgendeine kraft verschlossen ein schloss nehme ich jetzt mal an aber oh, wir können sogar hier raus Aha, wir können sogar hingehen wo wir wollen krass da ist mal gut So, äh, Flynn. das Schwert, Speer. Schild, Zauberschild. Kann da jemand anders ausrüsten? Ich glaube nicht. Nee. Hier dann doch erstmal seine ganzen anderen Sachen hier. Ich glaube, Dings kostet sehr viel. Attacke unwirksam. Das wäre zum Beispiel richtig gut. Könnte auch die Zeit nutzen und irgendwie den ganzen Sachen beibringen? Ne? Vielleicht auch eine Idee. Aber ich habe so das Gefühl, er verlässt unsere Truppe irgendwann mal. Irgendwann wieder. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwann sagt mir das. Da kam irgendwie zu plötzlich. Peter und Judith. Oh. あんま ist Du bist auch hübsch ist Judith hübscher Nein, die ist absolut heiß. So, <lacht> ja, oder? Muss ich doch jetzt mal so sagen. Ne? So, Überzauber. Ah, Steigattacke, das ist nicht gut. Äh, Überzauber, was ist das? Den Zauberkreis hat, um die Wirkung eines anfängers aus tp verbrauch zu erhöhen. Okay. Das sieht schon so aus, als wäre da irgendwie final boss und so. Äh, ne, geht's noch weiter? Gut. So, kannst du noch ein Wo Dora machen? gut. Ich nicht nicht er nicht nicht so Ich すまない。ダングレストで入れ違いになったんだ。 so also, truppe ist riesig Alles klar. Alles klar. Alles klar. würde klar. Alles klar. Alles klar. 私はい。ソリアたちにはラゴの捕獲と連光を任せ ich habe mich dass das ein kompliment war da also habe ich euch schon ja durch schon Ah. Trotzdem irgendwie Gebühr, hat sie nur zwei Dinge zwei normale Angriffe. Ich weiß es nicht überraschen, wenn sie irgendwann einen Doppelsprung lernen würde, so wie Leia. Stealth wechseln, leer. es geht und ich habe da mal nachgeguckt und ja ich bin nicht der einzige bei dem dazu ist das scheint viele zu nerven angeblich soll passieren wenn man irgendwie mehrere gegner irgendwie der gleichen sorte irgendwie im kampf erledigt aber scheint irgendwie auch keinen sinn zu machen weil irgendwie passiert dann auch wenn ich irgendwie andere selben art irgendwie auf einen zukommen Was eigentlich reflexion dann bestimmt wenn geschah aus einem angriff zurück cool ja? Ah, ja nur spaß gemacht aber hat echt geklappt Was? wahrscheinlich auch voller troll charakter ne? ganz solche sachen ablässt oder oh, ich auch nur ein davon da kann ich doch wahr mal... oh, ich drücke mal das falsche gibt es einfach nicht hätte aber nicht lange angehalten oder dann noch schon erledigt. Weil wir hätten gemacht. Boah, ich habe die ganze Zeit R 2 gedrückt. So, ich habe die ganze Zeit R ja zwei gedrückt. Warum? Willst du in das schaffen? Und Rolle gelernt. Rückschritt, verarzt und Spotten. für Raven. Ich habe sie jetzt schon wieder alles gelernt, ne? Kurama, was? Kurama. Bijou, Dama. Äh. Ja, Kurama. Zahn des Jägers und Beschleunigung. das immer die geschwindigkeit normaler angriffe cool mit dem bonus war grünen tödlichen schlag ja als ob das jemals passieren wird ey. Oh. wo sind die magier da nein Aber irgendwie treffe ich mit dem angriff nie boah, die macht einen schritt und dann boah, wird er ja richtig nervig wieder boah, ich treffe die nicht weil die die ganze zeit ab Lass mich gegen jemanden kämpfen, der nicht wegrennt. Aber wo ist denn jetzt die... Da unten. Okay. das aussieht ich glaube ich für ein zwei sachen immer nee? ich habe ein paar sachen zu lernen also wie kannst du es wagen das magier sagt mir das doch das ist aber auch nervig ey. Ich muss diesen scheiß ausgedacht guck sich dann an guck sich doch meine an aber muss ich mich für ein rest des spiel um umschlagen mal drinken gehört, der Wie lange ich brauche, die haben schon alle anderen erledigt und ich brauche hier so lange, weil die ganze eine mecker ist. Also voll... Retarded. クリティア族ってみんな学者派じゃあ、ジュディスは特別ってことですね。えそれが普通 Du gehörst nicht zu uns. Ich würde mal gerne diese eine Technik hier einsetzen. Na komm Oh Gott dauert sehr lange dieser attacke da werde ich doch bestimmt voll abgebrochen meiste zeit wenn ich auch versuche einzusetzen ich war gerade, wir haben kein heiler in unserem team ich glaube wenn wir eine volle gruppe haben wir das schon ein bisschen mehr wehtun wenn wir so von hinten angegriffen werden ne? gut. Zack, unwegsam. Das wird alles noch ein bisschen dauern. Also noch eine Menge Gegner. Boom, da so, kommen her Warum fliegst du einen um, oh, du fickst so ein Ommer. Warte du. Warte doch nicht, klar. Weißt du, die haben einen Zauber auf mich gemacht, irgendwie wie Photonen oder was. gott Oh, ich sollte die Zahnräder vielleicht mal anschießen, ne? Und da rechts ist auch eins, glaube ich. da unten war eins verdammt, ich habe gar nicht mehr dran gedacht. das haben wir so drei Angriffe, so drei Projektilangriffe irgendwie? montan Zahn, Azurklinge und äh, Stern irgendwas. Starstroke. Sagt das heißt, sie glaube ich. Faster Edo. Sie sind kochenmäßig so aus. Oh nein. Ich. Hier sind kochenmäßig so aus. der Pudding setzt ja die ganze ein. Ich setze Pudding ein, in Angriffs. Cool. Mach mal da oben auf. Wer ist denn er? Ja, oder? Noch eins verpasst irgendwo. Da irgendwo noch eins verpasst? Da da oben ist wenn ein speicherpunkt ist gut dann möchte ich nämlich den Part wenden wenn ich dann ich so oder so im Part wenden turm von gas vorab gas gas fahrost ja 築下価値。こんな場所に塔があるなんて僕全然知らなかったよ。 ja, da ist ein Koch. Ah, oh, ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Rustat. Ist... Ist genau. Nein. Mache ich hier. Wie treffe ich mit dem Angriff die Mehr. 22. hat sind die einviecher von der wüste ne? die sind halt noch nicht so hoch ich bin nur als level 28 ich hab schon den kopf gehabt dass ich irgendwie so 38 oder so bin aber ich glaube ich so mit kingdom max 3 gerade fast. Ich bin ich so ungefähr in diesem level Dann kann ich sagen ich zehn level über überlevelt bin So. Du. Blauer Drache, schon wieder eine neue Waffe für ihn. Combo Plus. Okay. Wir sind nicht in Kingdom Hearts, also da sind mehrere Kombos sehr wünscht Aber ich ignoriere mal mal. Horn des Zauberers. Bessere Medizin. Okay. Entweder bessere arzt oder bessere heilungs -Items, ne? ist probier als ist halt so als proportional zur Rest -KP. Stärke um eins der Maximal oh Gott so sagen ich bin dem Partiert gleich Na, komm mal her. Der arme oh ja meine oh Vogel ja ja. na, na. Wo, ich habe gewartet, bis du angehalten hast. Ja, ja, ja. Hey. Ja dann noch eine Hexe, haben ja noch gar nichts verloren. Aber unsere Gruppe ist irgendwie tausendmal stärker geworden. Ich weiß nicht wieso. So, wir examen haben. Okay. So, ich habe einen Plan Ja, Erstmal aktivieren wir das hier noch. Und dann... Na, cool. Ich muss mal ganz kurz einen Schnitt machen. Weiter geht's. Okay, dann weiß ich nicht. Oben ist nichts mehr. Ne, was Dinge? Ey, hey. ich treffe das Ding doch. Ja, unten hat sich was geöffnet. Da weiß ich auch noch. Da ah, verdammt, okay. Das ist nix. Ich meine, da müssen wir unten das Zahnrad aktivieren. Ne? neben diesen Koch, den habe ich ja gesehen. Nachdem wir das gemacht haben, würde ich dann auch sagen: Wir machen einen Schnitt, also beenden den Part, meine ich habe ich gerade gemacht. Aus dem einfachen Grund, ich will für Flynn die meisten Fähigkeiten hier lernen und ich möchte ja, für die anderen Charaktere natürlich auch die Fähigkeiten alle lernen. Ich weiß, es klingt schon wieder, als würde ich überleveln wollen, aber weiter ja gesehen wird endet. Ich bin trotzdem irgendwie drauf weil zu viele Gegner. Das ist jetzt nicht so wenn man pech hat kriegt man hier trotzdem auf die nase also ja ich fühle mich jetzt nicht so unbedingt schlecht hier ein bisschen zu leveln also wir kriegen trotzdem noch ordentlich auf die fresse also ja muss mich ziemlich gut hier Kochwat? salat ich gebe das jetzt zum üben da setzt du dann für das rezept soldat salat halt nicht soldat wir sehen uns Gut, wir können ja jederzeit hier rein und raus gehen ne? und ja das tue ich natürlich ausnutzen ne? was er möchte ich von für Flynn alle fähigkeiten lernen und für juri und so also ja du hast das gefühl mit unsere truppe irgendwann verlassen ich kann mir nicht vorstellen das ist ja bei den rittern ja ich kann mir nicht vorstellen dass der immer und ewig in unsere truppe bleibt also irgendwas meine rollenspiel intuition sagt mir irgendwie so irgendwie so was, das wenn nicht dauerhaft bleiben wird für eine ganze weile hier wieder weggeht oder so also ja deswegen nur deswegen nehme ich hier so einen kleinen abstich einkauf und gucke ob wir mal ich sollte vielleicht mal gucken ob ich noch ein paar sachen herstellen kann Aber dann war es dann auch für diesen Part. Ne? Na, da da bin ich zufrieden, ja, nein, okay. Ich mache es trotzdem für all die Leute, die für all die zwei Leute die sich meine Space angucken. Ich dem an, denen macht das nichts aus. Ne? Ja, kann ich ja überhaupt rein? Dann ne, sagen die irgendwie so: Nee, ich muss jetzt gehen. Mein Planet braucht mich, also Flinten sonst mal jeder das Gaststätte und also hat mal benutzen, zu gucken, ob das irgendwas triggert, so Skitsmäßig und so. Ja. Hier okay, meine ich werde dann diesen einort hier trainieren, nach hochleveln, wo halt dieser Heilspeicherpunkt ist, ne? so. Nö, okay. Ich glaube, nichts Neues. Außer hier, kann man immer noch nicht herstellen. aber auch schon alles. Okay. Egal. Gut, dann will ich hier ein bisschen grinden. Also nicht unbedingt Level, aber Fähigkeiten halt, ne? Hier, ja, soweit alles, ne? gucke ich mal an. Viele Sachen er lernen kann. Ne? Und ja, in dem Sinne sage ich. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und schütze